Bei der Analyse von Umfragedaten arbeitet man häufig mit sogenannten Gewichtungen und ich möchte hier anhand eines Beispiels zeigen, wie so eine Gewichtung funktioniert und warum man das überhaupt macht. Zunächst mal habe ich hier einen Datensatz ausgewählt. Das ist ein Datensatz aus dem Albus-Programm. Albus ist das größte Deutsche Sozialwissenschaftliche Umfrageprogramm, das alle zwei Jahre durchgeführt wird. Und Sie finden die Daten dazu frei verfügbar auf der Seite der GESIS, das ist www.gesis.org. Dort können Sie sich die Daten herunterladen und auch selber analysieren. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Designgewichtung. Das ist so die häufigste Art der Gewichtung, die man durchführt. Und ich möchte hier anhand der Folie einmal zeigen, was so eine Designgewichtung ist. Zunächst mal sehen Sie hier auf der linken Seite, wie die Gesamtbevölkerung in Deutschland aufgeteilt ist in Ostdeutschland und Westdeutschland, also alte Bundesländer und neue Bundesländer. Und dann sieht man die im blauen Bereich, dass 82 Prozent der Deutschen in Westdeutschland, also in den alten Bundesländern, leben und 17,8 Prozent der Deutschen leben in Ostdeutschland, also in den neuen Bundesländern. Und im Albus-Datensatz ist es jetzt allerdings nicht so, dass sich diese Verteilung so wiederfindet, sondern stattdessen gibt es dort ein deutliches Oversampling, also eine deutliche Überrepräsentierung der Befragten aus Ostdeutschland. Sie sehen also hier in, dem, ähm, in der Albus-Stichprobe befinden sich 33,4 Prozent der Befragten aus Ostdeutschland und 66 6% Prozent der Befragten sind aus Westdeutschland. Und das ist nicht zufällig so passiert, sondern das ist absichtlich, um also die ähm, ähm, Daten für den Bereich in Ostdeutschland auch sozusagen auf einem ho hohen Niveau zu haben, werden dort eben mehr Leute befragt, anteilsmäßig, als in äh, Westdeutschland. So, und da man aber jetzt weiß, dass man das Design für, diesen, ähm, für diese Befragung so gewählt hat, dass diese Anteile nicht den Anteilen in der Gesamtbevölkerung entsprechen, deshalb führt man jetzt diese Designgewichtung durch. Und wie funktioniert das? Man nimmt einfach alle Befragten, die aus Ostdeutschland sind, und gewichtet sie sozusagen runter, so sodass man von diesen 33,4 Prozent auf die 17,8 Prozent runterkommt. Und die Leute, die in Westdeutschland befragt wurden, diese 66,6, deren Antworten gewichtet man hoch, so dass man sozusagen auf die 82,2 Prozent kommt. Und ich möchte einmal kurz zeigen, wie das in SPSS funktioniert. Ich habe hier also diesen Albus-Datensatz in SPSS geöffnet und ich gehe mal direkt in die Syntax rein und zeige mal, wie es aussieht, wenn man sich jetzt diese Ost-West-Variable anschaut, also die Verteilung der Befragten zwischen Ost- und Westdeutschland. Und dann finden Sie hier genau diese ähm, Prozentzahlen wieder, die ich gerade auf der Folie angegeben hatte. Also in dieser Stichprobe hier von den 3490 Menschen, die befragt wurden, sind 66,6% in den alten Bundesländern befragt worden und 33,4% in den in den neuen Bundesländern so, und dieses Ergebnis bekommt man eben wenn man die Gewichtung nicht eingeschaltet hat weil man dann logischerweise die ungewichteten Daten von dieser Stichprobe hier bekommt wenn man jetzt allerdings die gewichtigten Daten haben möchte dann gibt es zunächst mal einen Gewichtungsbefehl der heißt weight By und dann heißt die Gewichtungsvariable in diesem Albus Datensatz WGHTPEW. Sie finden die im Datensatz ganz unten wenn Sie sich die mal anschauen wollen und das machen wir auch direkt mal wenn man hier im Datensatz jetzt in der Variablenansicht ist und ganz nach unten geht, findet man hier diese Gewichtungsvariablen, unter anderem eben diese angesprochene ähm, personenbezogene Gewichtung, BGHT, -E Und wenn wir dann mal in die Datenansicht wechseln und ganz nach rechts gehen, dann sehen wir auch, welche Zahlen dort drin stehen. Ganz nach rechts. Und dann sehen wir jetzt, es gibt da eigentlich nur zwei Ausprägungen. Es gibt einmal die 0,53 und so weiter und dann gibt es hier die 1,2 und so weiter. Und das sind genau die Werte, auf die ich mich gerade bei der Folie bezogen habe. Man sieht also immer die Leute, die in den neuen Bundesländern leben, werden mit, diesem, mit dieser Gewichtung 0,53 sozusagen heruntergewichtet, weil davon eben mehr Leute befragt wurden, als anteilsmäßig in Deutschland leben. Und alle Leute aus Westdeutschland werden sozusagen hochgewichtet mit diesem Faktor 1,23. So, und wenn wir jetzt die Gewichtung einschalten, dann werden praktisch alle Antworten auf alle Fragen im Fragebogen immer mit diesen, ähm, mit diesen Gewichtungen erstmal multipliziert, bevor das Ergebnis angezeigt wird. So, und das schauen wir uns direkt mal an. Also, ich führe jetzt in der Syntax diese Gewichtung hier aus. Und so, wenn ich mir dann wiederum die Häufigkeitstabelle für die Ost-West-Variable anschaue, dann sehen wir jetzt, dass die Aufteilung sich eben geändert hat. Und zwar finden wir jetzt genau die Prozentwerte, die ähm, in Gesamtdeutschland laut Mikrozensus korrekt sind. Und zwar sind eben 82,2 der Befragten in den alten Bundesländern und 17,8 in den neuen Bundesländern. Man tut also so, als hätte man eine Stichprobe, die der Gesamtbevölkerung entspricht und nicht so, wie die Verteilung in der Stichprobe tatsächlich ist. Soweit als kleine Einführung zu den äh, Gewichtungen und äh, abschließend noch die Information, wenn Sie die Gewichtung wieder abschalten wollen, dann geben Sie Weight Off ein und sind dann wieder ähm, wie ursprünglich bei den ungewichteten Daten.